Das ist der Gänselocker Acryl. Es nützt nichts nur, wenn man die, genau die Töne der Gänse nachmacht. Man muss auch wissen, worauf sie reagieren. Und ich habe festgestellt, dass sie auf dem Hilferuf, der schnell und kreischend hintereinander gemacht wird, dass da die, Änden, die Gänse darauf reagieren. Ich mache es mal den normalen Ruf vor. Und wenn sie in Panik sind, dann schreien sie so.